Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Galaxy Race. Hey. Wir sind jetzt endlich auf unserem Planeten Banada angekommen, weil wir von den USA auch von der Erde verbannt wurden und werden jetzt da den Planeten erkunden und Rohstoffe sammeln. Oh mein Gott, ist das in 10 Tage? Ja. Oh nein, da hier ist Dings drauf. Soundcraft. Steve, haben wir jetzt zwei Wasser einmal? Ja. Was? Machen jetzt hier unten mal unendlich Wasser kurz hin. Ja. Edit euch gegenseitig mit E und dann Friends Guy. Also wenn... Ich hab euch geedit. Wenn es drin ist... ja, ja wir sind komplett geedit. Stellt jetzt mal den zweiten Wassereimer hier noch hin. Wo ist denn der? Haben wir noch zwei? ja, ja ich, hab ein, ich hab einen. Hier Wayne war hier so laut der. bitte Ja. Setzt die du den drücken an Hier, Also Freak, Ich würde mal sagen, ich baue mal so eine Farm, oder? Oder haben wir keine Luft dafür? wir haben, wir haben jetzt hier unendlich Wasser. Also hier ist erstmal Steve, kann Alme. man da ganz normal eine Wildfarm bauen? Hier kannst du das schon mal sagen. Hier kann sich jeder Wasser einmal noch aufbauen. Okay, ich baue mal direkt mit Dirt und so eine Wildfarm. Da drüben ist irgendwas Lieder, das soll ich mal zugeschauen gehen. Steve? Ah oh, ja. Was ist Schau mal Steve, du hast ein riesiges... Irgendwas Violettes. Also dieses pixel zeichnet ja immer richtig geil aus, dieses Pixelholz und alles. Ja Philipp, was soll wenn wir da zum Beispiel die Farm bauen? Da wo ah, wir ja, jetzt stehen. Uh, was ist das ist jetzt echt unsere Flagge? Ja. Auch so schau für hm, Sch uns. Hat was, oder? Okay, mehr. Ja, es ist für sich, also es ist bestimmt und unikat. <lacht> Daniel, wo bist du hin? Runtergesprungen. Kriegt man Fallschreiben? Ja. Gut, ich habe wasser immer dabei. Aber da, ich gesehen, dass unser Planeten sehr viel mit Dingen ist, also sehr viel Berge. Das ja, ist viel das ist Regen Wasser, spring runter, ich habe hier Wasser. Nein, da ist irgendwas Regenbogenfarbiges. <lacht> Regenbogen? Ja, komm mal, komm mal hierher. Also einer von euch beiden, der das gesagt so hat. Da, genau unter dem Stein da, so also Regenbogenfarbiges. Warte mal, muss ich zu dir dafür? Ah, unter dem Stein, gell? Ja. Der ist auch von hier. Warte, die Baum. Also, mal wenn du runterkommen, dann setze ich hier Wasser. Ich muss erstmal realisieren, wo du bist. Du hast Klachen, ich sehe nur. Ach, doch. Warum sehe ich nicht dich? Da finde ich, dass du mhm. das Regenartig bist. Ich ja bin sehr auch nur dich. Wahrscheinlich weil die anderen die Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen haben. Äh, machst du Wasser hin? Ach, da bist du. Ich ich Rainbow, das ist ein Crystal, ein Rainbow-Kristall. Oh. Alex, nehmt ihr mal bitte Freundschaftsanfrage an. Hab ich glaube ich schon. Ja, echt, nice. ich sehe euch nicht auf der. Doch, ich sehe Alex sehe ich noch, aber Phil sehe ich nicht. Ich sehe dich. Ich sehe nicht. Ich ich seh nicht. Ich ich... Ich also, mich echt halt schon etwas Angst macht, dass ich gerade Gegner sehe, die nicht registriert sind. In Minecraft. Ähm, ich habe kein Schwert dabei. Hm. Stevie, mal ein siehst Schwert du mich? Alex, werf mal bitte ein Schwert runter. Stevie, baut man Kristalle ab, ich würde ihn jetzt nicht hinmachen. Hier Schwert. Scheiße. Hey, nein, er ist wieder da. Er hey. hat ja, für dich. Er droppt gerade, Philipp. Ja. Ja, ich Sch einen unknown Crystal Shard gekriegt. Ja, könnt ihr mal ein Schwert runterwerfen? werfen? Alex, werf mal bitte ein Schwert runter. Warte mal, da unten. Hier unten. Ihr bleibt da oben und werft mal bitte hier ein Schwert runter. Da war's. du, kriegst ein Schwert, Stevie. Okay. Ja, Philipp, wir nee, mit. Nee. Bauen wir mal die Farbe. Da dass du keinen Wassereimer dabei hast. So, Philipp, wir bauen das. Mhm. Auf dem Normal mhm. kann man auf dem man Dirt das auch bauen. Na, schau, ich brauche die von dem no, <lacht> Also, kannst du nicht auch? Dann mhm. hätte ich gesagt, das benutzen wir für den Rand, das Dirt, ja, oder? Aber Weil das haben mhm. wir ein Maß. nur Muten, mhm. Ja, ich bin ich. Ich glaube ich, bin jetzt mhm. ja, ja, halt, noch den ich den den auch auch, äh, Sonst hat Man springt halt ja nur drei ja, ja. Ich hätte uns kaufen können total. Ja, aber... ...mal einlängst du das Essen auskönnen, wahrscheinlich. Geh mal kurz in die Höhle was rein, überhaupt Erz oder sowas. Okay, dann hol ich da mal Wasser. ja? Bis da unten, Weißt also du, wie dieser Kristallstadt aussieht? Wie so ein äh, Tingas Construct. So. Ja, stimmt. In der nächsten Folge wird die Farm schon fertig sein und wir werden schon versuchen, auf einen neuen Planeten zu reisen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.